In diesem Video geht es um die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2020 aus dem Teilbereich Finanzmathematik. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Ich zeige euch jetzt mal zunächst die Angaben. Ihr drückt dann auf Pause und versucht selbstständig alles zu lösen. Und ähm, anschließend zeige ich euch dann eine Musterlösung und erkläre ein kleines bisschen was dazu. Der Teil Finanzmathematik hat zwei Seiten. Hier seht ihr Aufgabe 1.1 bis 1.3. Und das ist der zweite Teil. Genau, drückt auf Pause, versucht das Ganze zu lösen. Viel Erfolg und bis gleich. Bei Aufgabe 1.1 geht es darum, dass Luisa berechnen möchte, wie viel Geld sie am Ende einer gewissen Laufzeit auf ihrem Konto hat. Ich habe die offensichtlichen Informationen schon mal rausgeschrieben. Wir wissen ja zum einen dass schon 7500 Euro auf dem Konto liegen, dann wissen wir außerdem, dass immer zu Jahresbeginn 2500 Euro einbezahlt werden. Das ist diese Sparrate klein r und wir kennen außerdem den Zinssatz, der beträgt 2,1% und wenn ich den Zinssatz kenne, dann kann ich auch immer direkt meinen Zinsfaktor klein q aufschreiben, der ist in diesem Fall 1,021. So, in diesem Text sind jetzt aber noch weitere Informationen versteckt die erste information ist vielleicht die laufzeit das haben sicher auch noch viele von euch erkannt und zwar ist die laufzeit vom anfang des jahres 2010 bis zum ende des jahres 2019 und wenn ich dann das komplette jahr 2010 habe und noch das komplette jahr 2019 am ende hinten ranhänge, dann beträgt die laufzeit nicht neun jahre sondern dann sind es zehn volle jahre also klein n ist 10 ich habe noch eine weitere Information und das kann ich hier rauslesen aus diesem immer zu Jahresbeginn. Wenn eine Sparrate immer zu Jahresbeginn bezahlt wird, dann ist das eine sogenannte vorschüssige Rentenrechnung. Also schreibe ich noch auf. Vorschüssig. So, dann einen kurzen Blick in eure Merkhilfe. Wir sind im Bereich der Rentenrechnung, das weiß ich weil es eine vorschüssige Rate ist, die bezahlt wird. Das muss die Rentenrechnung sein. Das heißt, ich bin irgendwo in diesem Bereich und habe jetzt hier quasi drei Möglichkeiten. Es könnte einmal der Endwert sein, eine Kapitalmehrung oder eine Kapitalminderung. Ähm, man kann dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen oder man weiß es einfach. Also wir haben K0 gegeben in unserer Aufgabe. Das heißt, es muss schon mal entweder die Kapitalmehrung oder die Kapitalminderung sein und Kapitalminderung würde bedeuten, wir lassen uns Geld ausbezahlen, wir bezahlen aber Geld ein, also sind wir in dem Fall bei der Kapitalmehrung und benötigen deshalb genau diese Formel, die übernehme ich einmal ganz kurz. Ja und jetzt ist es eigentlich nur noch ähm, einsetzen, die ganzen Zahlenwerte und dann müssen wir noch schauen, wie man den Taschenrechner dafür korrekt bedient und das machen wir jetzt. Gut, wenn ihr das dann alles korrekt aufgeschrieben habt, fangen wir an, das in den Taschenrechner einzutippen. Da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten muss. Ähm, der Beginn ist noch relativ leicht. Wir fangen an mit den 7500 mal 1,02,1 hoch 10. Ich denke, da gibt es noch keine Schwierigkeiten. Jetzt an dieser Stelle muss ich schon Acht geben, dass ich nicht einfach hier weiterschreibe mit plus 2500, weil wie ihr seht, wir sind immer noch im Exponent, das dürfen wir nicht. Also abhängig vom Modell eures Taschenrechners. Jetzt einmal nach rechts klicken, dann seid ihr wieder auf der richtigen Höhe und könnt einfach weiterschreiben. Dann müssen wir jetzt schon in den Bruch, hoch 10, auch hier wieder aufpassen. Nicht hier minus 1 sondern ihr müsst zunächst nach unten gehen und dann könnt ihr das alles eintippen. Okay, wenn man sich da nicht vertippt hat, dann sollte man auf folgendes Ergebnis kommen. Also das Kapital nach 10 Jahren trägt 37.309, Achte darauf, dass ihr auf zwei Nachkommastellen rundet, Eurobeträge logischerweise immer auf zwei Nachkommastellen und dann seid ihr auch schon fertig mit Aufgabe 1.1, die gibt drei Punkte. Dann kommen wir zu der Aufgabe, die vermutlich immer die größten Schwierigkeiten im Bereich der Finanzmathematik macht. Ähm, also ich weiß, dass K0 40.000 Euro sind, das ist das Kapital, das Luisa geerbt hat. Das legt sie auf ein Sparkonto an mit 1,8% Zinsen, also ist mein Zinsfaktor 1,018. Und ähm, wir sollen berechnen, wie häufig Luisa den Betrag von 5200 Euro jährlich entnehmen kann. Also wie viele volle Jahre das funktioniert. Das heißt, ich habe hier wieder eine Rate, klein r, mit 5200 Euro. Und ich habe noch ein paar mehr Informationen gegeben, nämlich hier steht, zu Beginn eines jeden Jahres. Zu Beginn eines jeden Jahres bedeutet, das ist eine vorschüssige Rentenrechnung und da Luisa das Kapital von ihrem Bankkonto entnimmt, also abhebt, muss es auch eine Kapitalminderung sein, keine Kapitalmehrung. Dann machen wir uns auf die Suche nach der korrekten Formel. Also Rentenrechnung weiß ich wegen Sparrate klein r. Vorschüssig weiß ich, weil zu Beginn eines jeden Jahres. Und die Kapitalminderung weiß ich auch, weil Luisa das Geld abhebt. Also muss es diese Formel sein. Die übernehme ich ganz kurz. Okay, ähm, dann überlege ich mir ganz kurz, welche Größen ich aus der Formel gegeben habe. Naja, an sich alle, außer der Laufzeit klein n. Und das ist letzten Endes auch das, was in der Frage gesucht ist. Wie viele volle Jahre kann Luisa sich den Betrag ausbezahlen lassen? Dann ähm, setzen wir mal alle Größen ein, die wir auf jeden Fall schon mal kennen. Ich habe die erste Stelle hier vorne bewusst freigelassen, weil auch diese Größe kennen wir eigentlich. Das ist aber das Fiese in der Aufgabe, die ist ziemlich gut versteckt. Wir möchten ja wissen, wie häufig sich Luisa den Betrag ausbezahlen lassen kann, bevor das Kapital aufgebraucht ist. Also letzten Endes steht hier drin, wann ist denn das Endkapital gleich 0 Euro. Das ist wirklich die Gemeinheit, das ist gut versteckt, aber ihr werdet sehen, solche Aufgaben kommen häufig dran und man erkennt das irgendwann. Also aufgebraucht bedeutet, das Endkapital ist 0 Euro. So, dann besteht jetzt die Schwierigkeit darin, diese Gleichung nach klein n aufzulösen. Wer jetzt sagt, ich habe wirklich große Probleme damit, solche Gleichungen zu lösen, für den habe ich hier eine kleine Abkürzung parat, die eventuell nicht die volle Punktzahl ergibt, aber trotzdem irgendwie in Ordnung ist. Man kann nämlich einfach die Werte für klein n raten. Also das ist jetzt der Tipp. Das ist jetzt vielleicht nicht die mathematisch eleganteste Lösung, aber irgendwie führt sie trotzdem zum Ziel. So, wie gehe ich dabei vor? Ich fange einfach mal irgendwo an und setze ein für n den Wert 6. Dann schnappe ich mir meinen Taschenrechner und tippe eben jetzt diese ganze Gleichung ein, nur für n den Wert 6. Also 40.000 Mal 1,018 hoch 6. Achtung, hier müsst ihr wieder nach rechts. Minus 5200 mal 1,018 mal Bruch. 1,018 hoch 6. Minus 1. Und dann teilen wir nochmal durch 1,18 minus 1. So, wenn ich jetzt auf ist gleich drücke, dann wird mir angezeigt, wie viel Geld auf dem Konto nach 6 Jahren liegt. Also weiß ich, nach 6 Jahren sind auf dem Konto noch 11.293 und 49 Cent. Das heißt, im Umkehrschluss, Luisa kann von ihrem Konto Nochmal Geld abheben. Also, wir wollen ja wissen, wie lange es braucht, bis das Kapital vollständig aufgebraucht ist. Sie hebt pro Jahr 5200 Euro ab. Aktuell sind noch ungefähr 11.000 Euro auf dem Konto. Das heißt, ich kann jetzt schon mal abschätzen, das wird vermutlich noch mal für weitere zwei Jahre reichen. Also berechne ich doch mal, wie viel Kapital nach acht Jahren noch auf dem Konto liegt. Dazu wieder den Taschenrechner hernehmen. Ihr müsst jetzt auch nicht die Formel komplett neu eingeben, sondern ihr könnt einfach an die entsprechende Stelle navigieren und aus der 6 eine 8 machen. Also wir erhöhen jetzt einfach die Laufzeit mal auf 8 Jahre und stellen fest, nach 8 Jahren hat sie noch 1.021,23 Euro auf dem Konto. So, Quizfrage, die ihr jetzt sicher beantworten könnt. Könnte Luisa noch mal ein weiteres Jahr sich den vollen Betrag ausbezahlen lassen? Nein, logischerweise nicht, weil es sind keine 5200 Euro mehr. Das heißt, ich habe jetzt somit die Laufzeit mir mehr oder weniger erarbeitet. Meine Lösung lautet also, dass N die Laufzeit beträgt 8 Jahre. Und das Ganze habe ich einfach durch Raten herausgefunden. Ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss noch die Möglichkeit, wie man das auch rechnerisch lösen kann. Das ist vielleicht für diejenigen gedacht, die sagen, naja, mit Gleichungen komme ich gut zurecht und ich möchte auf jeden Fall die volle Punktzahl haben. Das wird jetzt eine etwas längere Rechnung. Wir fangen mal an, soweit zu vereinfachen, wie wir schon vereinfachen können. Also was ich schon mal berechnen kann, ist diesen Teil und diesen Teil. Danach schaut die Gleichung nämlich schon mal ein bisschen angenehmer aus. Den Rest übernehme ich einfach. Die 40.000 und die 1,08 kann ich nicht miteinander verrechnen, weil dann oben noch eine Potenz quasi drin festklemmt. Und die Regel ist Potenz vor Punkt vor Strich. So, 5200 mal 1,08 erledigt der Taschenrechner für mich. acht bitte darauf, dass sich hier nicht auf zwei Nachkommastellen runde, sondern wirklich die Werte so weit übernimmt, wie sie eben korrekt sind. So, dann habe ich hier noch den Bruch 1,018 hoch n minus 1 und unten steht noch 0,018. Dann nächster Schritt: Ich kann verrechnen diesen Teil damit. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich Mache ich mache mal so einen gedachten Bruchstrich, der würde ja eigentlich hier durchgehen. Das heißt, ihr könnt als nächstes rechnen 5293 geteilt durch 0,018. So, den Rest übernehme ich. Okay, an der Stelle gut aufpassen, ich habe gerade selber einen Fehler gemacht. Hier kommt jetzt eine Klammer und hier steht 1,018 hoch n minus 1. Die Klammer ist wichtig, ansonsten geht das Ergebnis später nicht auf. So, was machen wir als nächstes? Wir lösen die Klammer auf. Also wir nehmen die Zahl und multiplizieren sie mit dem 1,108 hoch n. Ups, ich nehme einen anderen Stift. Also diese Zahl mal das und diese Zahl mal minus 1. Den Rest übernehme ich. Okay, ähm, ich runde jetzt an der Stelle, weil diese Nachkommastellen bei mir sonst leider nicht mehr drauf passen. Das beeinflusst das Ergebnis zwar, aber nicht allzu wild. So gut aufpassen. Minus mal Minus ergibt Plus, also muss ich jetzt schreiben, Plus 2940, 88. Also das ist der zweite grüne Pfeil, den ich da berechnet habe. So, dann bringe ich im nächsten Schritt diesen Teil auf die linke Seite der Gleichung, also einfach mit Äquivalenzumformung Minus nach links bringen. Dann steht hier Minus. und hier steht der Rest und jetzt muss ich mich halt in der Potenzrechnung auskennen und zwar darf ich jetzt einfach die 40.000 nehmen und davon abziehen die, 29, äh, die 294.088. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hier stehen ja 40.000 mal 1,018 hoch n. Und hier stehen 294.000 mal irgendwas. Deshalb kann ich jetzt die einfach voneinander abziehen. Also 40.000 minus... 294.088. Die Potenz muss ich natürlich weiterhin mitschreiben. Gut, dann bringen wir noch diesen Teil auf die linke Seite der Gleichung. Also geteilt durch. So, dann spare ich mir diesen einen Schritt. Auf der linken Seite steht jetzt minus 294.088 geteilt durch minus 254.088. So, also diese ganze Zahl mitnehmen. Dann, wenn ihr einen Exponenten sucht, also hoch n, dann brauchen wir den sogenannten Logarithmus. So wie tippe ich das korrekt in den Taschenrechner ein, bitte nicht diese Log-Taste benutzen, sondern diese, wo ihr eine Basis selber eingeben könnt. Die Basis ist unser Zinsfaktor klein q. Und hier drüben steht die Zahl, die ich mir vorhin berechnet habe, also 1,1574 und so weiter. Die ist bei mir noch im Zwischenspeicher drin, deshalb kann ich hier einfach die Anstaste drücken. So, und dann bekomme ich hier raus für klein n 8,195 und so weiter. Wenn ich das jetzt auf volle Jahre runden möchte, dann sind es keine neun Jahre, sondern es sind volle acht Jahre. Und das ist dann die mathematisch korrekte Lösung. Natürlich jetzt extrem ausführlich aufgeschrieben. Ihr könnt da sicher an der einen oder anderen Stelle ein bisschen effizienter arbeiten, ein bisschen, naja, ein paar Rechenschritte auf einmal vornehmen, dann gibt es keine so ewig lange Rechnung. Das war jetzt nur einmal eine ausführliche Erklärung. So und dann seid ihr fertig mit Aufgabe 1.3. Uff, damit wäre die schwierigste und längste Aufgabe geschafft. Jetzt wird es zum Glück ein kleines bisschen entspannter. Die Luisa ist ganz schön geldgierig, geldhungrig. Sie braucht noch mehr Geld, um ihren Laden eröffnen zu können. Deshalb geht sie jetzt zur Bank, zur Sparbank Unterfranken und sie leiht sich nochmal Geld und zwar 57.800 Euro. Sie vereinbart mit der Bank, dass sie das Geld in 17 Jahren zurückbezahlt. Sie muss in der Zeit 3,2% Zinsen bezahlen und außerdem wurde vereinbart, dass die Tilgung in jährlich gleichbleibenden Tilgungsraten erfolgt. So, unsere Aufgabe besteht darin, dass wir den Tilgungsplan für die ersten beiden Jahre bestimmen sollen. Erstellen, bestimmen, berechnen, wie auch immer. Gut, dann ein kurzer Blick in die Formelsammlung. In welchem Bereich sind wir überhaupt der Zinseszinsrechnung, der Finanzmathematik? Wir sind jetzt in der Tilgungsrechnung angekommen. Und da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die sogenannte Ratentilgung oder die Annuitätentilgung. Jetzt müsstet ihr halt auswendig wissen, dass wenn die Tilgungsrate jedes Jahr gleich hoch ist, wir kein Annuitätendarlehen haben, keine Annuitätentilgung, sondern eine sogenannte Ratentilgung. Bei der Annuitätentilgung wäre die Annuität jedes Jahr gleich hoch. Annuität ist Zins plus Tilgung. Gut, für unsere Aufgabe wichtig, wir sind in der Ratentilgung, also müssen wir früher oder später irgendwie mit diesen Formeln hier arbeiten. So, wie gehen wir vor, wenn wir einen Tilgungsplan erstellen wollen? Wir fangen an, indem wir uns erstmal diese kurze Tabelle aufschreiben. Da haben wir einmal die Jahre oder das Jahr, in dem wir uns befinden. Dann die sogenannte Restschuld. Also was bekommt die Bank noch von uns? Dann logischerweise Zinsen. Tilgung. Und die Annuität. Ob ihr das hier oben Restschuld oder Kredit oder Schulden nennt, ist letzten Endes egal. Es geht einfach nur darum, dass man erkennt, da steht der Betrag drin, den wir der Bank noch schulden. Okay, dann male ich mir hier mal so einigermaßen gerade Striche rein. Ähm, wir müssen diesen Tilgungsplan ja nur für die ersten beiden Jahre aufstellen, also reicht der Platz hier vermutlich. Ihr könnt euch vielleicht schon mal überlegen, wie kann ich denn die Restschuld bzw. die Tilgung für das erste Jahr bestimmen. Das wird nämlich die entscheidende Frage sein. Okay. So, wie fangen wir an? Ähm, tragen wir doch erstmal die Werte ein, die wir kennen. Also wir sind im ersten Jahr und wir schulden zu Beginn des ersten Jahres der Bank naja, einfach den Betrag, den wir uns halt ausleihen. 57.800. Dann ähm, kann ich die Zinsen berechnen, die ich im ersten Jahr bezahle. Das sind nämlich einfach... 3,2 Prozent, steht so in der Aufgabenstellung drin. Und die Zinsen bezahlt man immer auf die Schuld zu Beginn des Jahres, also in dem Fall auf die 57.800. Also wir müssen einfach nur 3,2 Prozent von 57.800 berechnen. Da gibt es verschiedene Wege, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich mache das über den Zinsfaktor. Das sind dann 1849,6. Okay. Dann die Tilgungsrate, die muss ich gar nicht berechnen, sondern die ist in der Angabe gegeben. Das sind 3400 Euro. Kann ich einfach so übernehmen. Und die Annuität, steht ja in der Merkhilfe drin, bestimmt sich als Zins plus Tilgung. Also ich nehme einfach diese beiden Werte und addiere die. Das sind dann also die Zinsen plus 3400. 5.249,60. So, dann passiert jetzt hier ein häufiger Fehler. Wie viel Geld schulden wir denn der Bank zu Beginn des zweiten Jahres? Da muss ich die Restschuld nehmen und bitte nicht die Annuität davon abziehen, sondern nur die Tilgung. Die Zinsen die zahlen wir ja nicht zurück. Sondern, ähm, naja, das ist mehr oder weniger der Gewinn der Bank, der übrig bleibt. Die Gebühren, wie auch immer. Also Restschuld minus Tilgung ergibt die Restschuld im zweiten Jahr. Das sind 54.400. Dann bestimmen wir wieder unsere Zinsen. Die berechnen sich immer anteilig an der Restschuld zu Beginn des Jahres. Also 3,2% von diesem Betrag. Wir rechnen das jetzt mal so einem anderen Weg, also mal 3,2, geteilt durch 100, dann erhalte ich auch wieder Prozent. Dann meine Tilgung kann ich einfach von oben übernehmen. Es ist hier ein Ratendarlehen, da ist die Tilgungsrate jedes Jahr gleich hoch und dann brauche ich noch meine Annuität. Dann nehme ich also meine Zinsen und addiere die Tilgungsrate und schon ist die Aufgabe vollständig gelöst. Also auch Tilgungsrechnung kommt eigentlich jedes Jahr irgendwie dran. Wichtig ist immer herauszufinden, ist es ein Ratendarlehen oder ein Annuitätendarlehen. Dann geht es weiter mit der nächsten Aufgabe. Ja, bei der Aufgabe geht es darum, dass wir bestimmen sollen, nach wie vielen Jahren Luisa das erste Mal weniger als 1000 Euro Zinsen bezahlen muss. Theoretisch könntet ihr jetzt natürlich euren Tilgungsplan fortsetzen und schauen, wann wird denn der Zins weniger als 1.000. Es dauert aber relativ lang. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich das ein kleines bisschen kürzer bestimmen kann. Dazu ein kurzer Blick in unsere Mehrhilfe. Und da findet ihr eine Formel zu Zinsen im Ratendarlehen. So, diese Formel übernehme ich mal ganz kurz. Okay, dann muss ich überlegen, welche Bestandteile aus der Formel ich bereits kenne. Also logisch, unser Q, den Zinsfaktor, den kennen wir. Dann kenne ich mein N, das ist die gesamte Laufzeit, die beträgt laut Angabe 17 Jahre. Ich kenne außerdem mein T, das ist die Tilgungsrate, also 3400 Euro. Und damit bleibt eigentlich nur das V als unbekannt. V ist immer das Jahr, in dem wir uns befinden. So kann man sich das vielleicht merken. ZV sind die Zinsen in dem Jahr, in dem wir uns befinden. Und die sollen ja 1.000 Euro sein, beziehungsweise ein bisschen weniger als 1.000 Euro. Also kann ich schreiben, 1.000 ist 3.400 mal 1,032 minus 1 mal 17 minus v, das kenne ich nicht, plus 1 und jetzt muss ich diese Gleichung nach v auflösen. Wir vereinfachen mal so weit, wie wir das können. Also links bleibt die 1000 stehen, dann kann ich rechnen 3400 mal 1,0 3, 2 minus 1. Das sind hier 108,8 mal. So 17 minus v plus 1 ist das gleiche wie 18 minus v. So, und dann können jetzt entweder die Klammer ausmultiplizieren oder wir bringen... Die 108,8 nach links mit geteilt, weil hier steht ja einmal. Also steht links 1000 durch 108,8 und rechts steht 18 minus V. Dann bringen wir, naja, wir rechnen erstmal aus, was da links steht. Machen wir uns das ein bisschen einfacher. 1000 geteilt durch 108,8. Also das sind 9, ich runde es mal auf 19. 18 minus v. Dann bringen wir die 18 auf die andere Seite, also minus 18. 9,19 minus 18. So, sind minus 8,81 und rechts steht minus V, wir wollen aber nicht minus V, sondern plus V, also zum Beispiel multiplizieren mit minus 1, das sind dann 8,81 und jetzt muss ich noch korrekt runden, das wäre dann also nach 9 Jahren wären die Zinsen zum ersten Mal unter 1000 Euro. So und damit habt ihr den Bereich Finanzmathematik aus der Abschlussprüfung 2020 geschafft.